Mein Name ist Ulrich Schulterm-Hülsen. Ich bin Fachanwalt für Informationstechnologierecht und für Bank- und Kapitalmarktrecht. Und heute ist bei uns, bei ILEX Rechtsanwälte, wieder akademische Mittagspause. Ich habe heute einen interessanten Gesprächspartner, den Unternehmensberater Thomas Kuckwer. Den treffe ich gleich, muss ich aber noch hinfahren. Ich muss der Havel von Potsdam einmal nach Norden folgen. Und wenn ich dann auf der Höhe von Spandau angekommen ist, dann gibt es hier mitten auf der Havel eine kleine Insel, die nennt sich Eiswerder und dort gibt es ein altes Industriegebäude aus der Gründerzeit und dort treffe ich heute den Unternehmensberater Thomas Kuckwa. Wir wollen uns heute unterhalten über Fragen der Liquidität und der Liquiditätsplanung für den mittelständischen Unternehmer und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mache mich jetzt auf den Weg bis gleich in Eiswerder. Lieber Thomas, du bist Kaufmann, hast in großen Unternehmen gearbeitet, Ferrere, Roche, Kweiser, Pharma, Berlin Chemie, Pfizer und so weiter und du bist heute Business Coach und beschäftigst dich mit Fragen der Liquidität. Nun sind wir alle nicht als Unternehmer geboren, sondern wir waren Schüler, Studenten, vielleicht sind wir Quereinsteiger, aber jedenfalls befähigt uns das noch nicht dazu, der geborene Unternehmer zu sein. Wo steckt denn aus deinem Blickfeld bei der Liquiditätsplanung das größte Verbesserungspotenzial, das du üblicherweise bei deinen Kunden entdeckst? Das große Problem, was bei Liquidität ist, ist das fehlende Wissen. Und zwar, dass viele verwechseln Ausgaben und Aufwand. Also jeder kennt seine ähm, Gewinn- und Verlustrechnung, jeder ja. kennt seine BWA oder zumindest hat er sie mal gesehen, dass die BWA aber nicht das widerspiegelt, was ich im Portemonnaie habe ja. oder mir die Frage gestellt wird am Ende des Jahres, ich mache doch Gewinn, warum ist mein Konto leer, zeigt, dass da ein Teil des Wissens fehlt. Und das ist genau das, was du eben angesprochen hast. Wir haben studiert, wir haben gelernt, wir haben vielleicht nicht unbedingt Betriebswirtschaft gelernt. Aber wir haben nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Hm. Wir haben nicht gelernt, diese Grundbegriffe auch zu verstehen. Wenn es um Liquidität geht, ich versuche das immer an einem ganz einfachen Bild klarzumachen, stell dir eine Badewanne vor. Ja. Oben fließt Geld rein, unten fließt raus. Wichtig fürs Unternehmen ist, dass der Hahn oben etwas offener ist als der Abfluss unten, damit immer Wasser in der Wanne ist. Weil wenn die Wanne leer ist, dann habe ich ein Problem. Ja, genau. Und das ist ja, da gibt es ja einen Bereich. Also eines der großen Themen, das uns in der Liquiditätsplanung ja immer wieder bewegt, ist der Wachstum eines Unternehmens, weil sich in dem Zeitraum ja ein Unternehmen auch verändert. Wie kann man denn Liquiditätsplanung bei einer Wachstumsphase ähm, gestalten. Also nehmen wir mal an, ein Unternehmen startet als Startup ähm, und der Weg bis hin zu 50, 100, 200 Mitarbeitern ist ein sehr langer Weg und kann auch sehr unterschiedlich sein. Wie mache ich da Liquiditätsplanung, ohne dass der, dass der, dass der auch die Geschäftsleitung noch mithalten kann? Ähm, ich sage es gibt einen einfachen Teil der Liquiditätsplanung. Das ist nämlich meine Ausgaben ja. oder die, die, die Liquiditätsabflüsse. Ich weiß, wie viel Miete ich bezahle, wie viel Gehälter ich bezahle oder bezahlen werde. Ich weiß auch noch im Zweifelsfall, und das ist bei, gerade bei Wachstum, ist ja nicht immer aus den eigenen Mitteln finanziert, sondern aus Fremdmitteln finanziert. Ja. Ich weiß also, was ich an Zinsen zahle. Dazu sollte ich aber auch berücksichtigen, ich muss ja mehr Geld einnehmen, mehr Liquidmittel einnehmen, weil ich muss die Schulden ja auch irgendwann zurückzahlen. Ja, okay. Das ist ein Problem in der Liquidität. Das zweite ist, die äh, heißt im Englischen Cash-Lücke oder mit dem englischen Be Begriff, äh, weil ich normalerweise erst die Leistung produziere und sie dann erst abrechnen kann. Und bei vielen Unternehmen gibt es ja dann nochmal äh, eine Zahlungsfrist. Mhm. Das heißt, ich habe mein Geld schon lange ausgegeben, bevor ich es wieder einnehme. Mhm. Ich muss, und gerade in Wachstumsphasen ist der Betrag, den ich ausgebe, bis ich das Wachstumsgeld wieder einnehme, wird immer mehr. Das heißt, der, der Betrag, den ich in dieser Cash-Lücke habe, wird immer größer. Und das ist das, was ich planen muss, Nämlich, wann bekomme ich mein Geld und wie viel bekomme ich. Okay. Die Schwierigkeit ist immer, die Einnahmen zu planen. Wann bekomme ich sie und in welcher Höhe? Also wann bin ich in der Lage, das Geld auch wieder also die Badewanne wieder aufzufüllen, aufzufüllen um, bei dem, füllen, um genau. bei dem Bild zu bleiben. Ja. Also ich merke schon, man kann sozusagen Liquiditätsplan und strategisch planen, das geht. Aber der entscheidende Punkt ist ja auch oft, dass äh, es Veränderungen gibt, die unerwartet kommen. Also wenn ich mich selber zurückerinnere, ich habe auch mal einen Businessplan geschrieben, der war natürlich noch drei Tagen veraltet, weil ich von der Unternehmer Realität <lacht> überholt worden bin. Wie reagiert man darauf? Das heißt ja auch, ich kann ja nicht statisch einem Schema F folgen, sondern ich muss mich ja permanent anpassen. Das ist richtig. Ähm, Businessplan... Plan Schreiben macht Sinn, weil du brauchst ihn sowieso, wenn du mhm. ähm, zur Bank gehen möchtest, um fremdfinanziert, was ja in den meisten Fällen, wenn ich wachsen will, brauche ich Kapital. Das ist auch vollkommen egal, ob das die Bank ist, ob das ein Investor ist, ähm, ob das Venture-Kapital, die wollen alle irgendwann auch ihr Geld zurückhaben. Mhm. Bei dieser Planung ist es sogar wichtiger, als die Gewinn- und Verlustrechnung zu machen, deine Liquidität zu planen. Mhm. Was nutzt es mir, wenn ich auf dem Papier Gewinn mache, wenn ich am Schluss, am Ende des ersten Jahres nicht in der Lage bin, Gelder zurückzuzahlen? Mhm. Da gibt mir auch keiner Geld. Und das ist eigentlich das wichtigste Dokument, wenn ich zur Bank gehe. Ja. Ähm, ich bin eher ein, ich bin ein Verfechter von Planung, aber ein Verfechter von einer flexiblen Planung, die sich auch anpasst, die sieht, wenn sich die Gegebenheiten verändert haben. Ich muss ja nicht meine Ziele unbedingt ändern. Mhm. Aber das ist wie beim... Wie beim Auto Autofahren. Wenn ein Stau kommt, passe ich die Route ja auch an. Ich fahre, wenn ich nach München fahren bin, fahre ich ja nicht plötzlich nach Stuttgart, nur weil da ein Stau auf der Autobahn nach München ist, sondern ich suche mir eine alternative Route. Ja. Und genau das Gleiche gilt im Geschäft auch. Mhm. Heißt aber auch, wenn, um wieder zur Liquidität, ich muss schon wissen, A, wo ich bin. Und deshalb ist Planung wichtig. Wo, wo bin ich? Wie komme ich dahin, wo ich hin will? Mhm. Und wenn ein Hindernis kommt, ist es einfacher, das zu umfahren, hm. Verstanden. sonst, sonst fahre ich nämlich im Nebeln ohne, ohne Licht. Ja. Einer deiner Sätze im Vorgespräch war ja auch ein gesundes Unternehmen, also ein solches, das Gewinn erwirtschaftet, kann grundsätzlich insolvent gehen. Das wäre jetzt mit dem Beispiel mit der Badewanne. Das Unternehmen erwirtschaftet zwar Umsätze, macht auch Gewinn, aber die Badewanne ist trotzdem leer. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ja eine Gefahr, die man gar nicht so schnell sieht. Ich habe eben von Zahlungszielen gesprochen. Ja. Du, machst, ähm, du buchst jetzt Umsatz. Hm. Das Geld kommt aber erst. Das ähm, äh, beste Beispiel ist im Handel. Ich glaube, als ich so vor einigen Jahren noch äh, im, im mit dem Lebensmittelhandel war, Aldi hatte ein Zahlungsziel von 180 Tagen. Hm. Das heißt, ich liefere heute, buche den Umsatz heute, kriege mein Geld aber erst in 180 Tagen. Ja. Das heißt, wenn ich da mal über den Jahreswechsel gehe, hm. kann das durchaus sein, dass ich auf dem Papier Gewinn erwirtschaftet habe, mhm. aber nicht in der Lage bin, meine Lieferanten zu bezahlen, weil ich nämlich das Geld noch gar nicht zurückbekommen habe. Und je nach Größe sind dann andere Zahlungen, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer abzuführen. Also es sind Zahlungen realistisch fällig, für die ich das Geld aber noch nie bekommen habe. Und dadurch ja. kann ich illiquide sein. Ja, also das ist im Grunde genommen der Bauer, der seine Ernte erst ein Jahr später erntet, aber im Herbst mit der Bestellung anfängt. Das ist im Grunde das Modeunternehmen, das eben sehr stark von Messen abhängig ist und sozusagen ja. immer im Voraus ähm, in Vorleistung geht, aber sein Geld erst später bekommt. Okay. Und da ist es sogar noch extremer. Die gehen in Vorleistung, produzieren, mhm. verkaufen dann an, weiß ich nicht, H&M und kriegen dann nochmal erst sechs Monate später ihr Geld. Ja. Das heißt, ich habe zwischen... Ausgaben, die ich habe, im Zweifelsfalle ohne Zahlungsziele bis zu dem, was ich Geld kriege, acht bis neun Monate, die ja. ich vorfinanzieren muss, die auf dem Papier, also auf der Gewinn- und Verlustrechnung, hervorragend aussehen, hm. weil den Umsatz habe ich gebucht. Ja. Und fremdfinanziertes Wachstum, das hattest du eigentlich schon angesprochen, heißt ja im Normalfall, also mal von öffentlichen Zuschüssen abgesehen, dass ich jetzt das irgendwann zurückzahlen muss. Also wenn ich jetzt einen Kredit habe oder wenn ich einen Investor habe, der sein Kapital auch wieder rausziehen will. Was kann man denn da falsch machen? Also übernehme ich mich da oder wie verhindere ich es, dass ich sozusagen dort einen Fehler mache und mich als Unternehmer übernehme, indem ich zu viel Kapital aufgenommen habe, das ich so gar nicht trägt im Laufe der Zeit? Ding. Deshalb, und das habe ich ja eben schon gesagt, eines der wichtigsten Papiere für ein Bankgespräch, für ein Darlehensgespräch, ist ja. die Liquiditätsplanung. Ja. Und die kann auch nicht nur fürs erste Jahr sein, sondern die Banken sagen grundsätzlich fünf Jahre, ich mache es dann spaßeshalber, setze ich es mal fort, weil normalerweise nimmst du die Darlehen ja nicht nur für fünf Jahre, sondern für zehn Jahre auf, wenn es größere Beträge sind, um zu sehen, was passiert eigentlich in der Zeit zwischendrin. Mhm. Es, ich habe schon Planungen gehabt, wo dann im Jahr 4 plötzlich eine ne, Cash-Lücke ist. Ja. Da kann ich mich später darum kümmern, ich muss es nur wissen. Wenn ich weiß, da könnte ich in einen Fehlbetrag von 30 40 50.000, also nicht 2.000 Euro, die kriegst du ausgeglichen, aber 30 40 da muss ich mich früh genug darum kümmern, weil dann läuft ja irgendwo nicht genügend Geld zurück oder Liquidität zurück. Insofern ist für mich das das wichtigere Dokument, auch um dem Unternehmer klar zu sagen, ich bin in der Lage, mein Unternehmen weiterzuführen. Vor allen Dingen je nachdem, wie schnell es profitabel wird, wird ja dann, werden da dann auch irgendwann Steuern fällig. Genau. Auch das wird relativ häufig in der Euphorie der Planung vergessen, dass ich ja auch Gewerbesteuer zahlen muss, Körperschaftsteuer zahlen muss. Ähm, Dinge, die ich nicht unbedingt immer direkt in der BWA sehe oder in der Gewinn- und Verlustplanung, weil Steuern plane ich nicht. Ja, klar, natürlich. Ja, vielen Dank. Das war ein kleiner Ausdruck in die Liquidität. Das war Thomas Kuckwer. Thomas Kuckwer ist Unternehmercoach ähm, im Rahmen unserer akademischen Mittagspause. Und wir, wir gehen jetzt zum Lunch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.